unter äh, der rassistischen Politik gelitten haben, speziell gefördert werden soll halt auf dem Arbeitsmarkt. Also, das sind so Quotensysteme. Und diese Quotensysteme würden unter den e teilweise als eine rechtswidrige Diskriminierung ausländischer Investoren gelten. Das heißt, die Chancen für schwarze Menschen auf dem Arbeitsmarkt ähm,